Hm, der ist jetzt einmal verbessert. Bis zu dreimal können wir den verbessern. Ist ja fantastisch. Im Könnten wir jetzt gleich weitermachen? Ich würde jetzt gerne mal hier als nächstes erstmal mit Claire gehen, denk, denke ich zumindest. Und könnten die Kobotleranlee, die nicht geil ist. Mit Edelane. Das könnte was werden. Dann auf zum Wegflug. Oh, right. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmead. lösen, ich bin noch direkt zurück. Ist hier der Krimmlinggeruf. Hallo Adelaide. Ich habe deine Eule erhalten. Danke, dass du da bist. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den gerüchten Kobolde seien daran beteiligt. Nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Ich... Äh, könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Na gerne. Macht dein Onkel häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Aber Renrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack. Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ja, das ich geht, habe was wir hier dass ich mich nach die dem Abschluss um die ihn kümmern werde. Trinke besorgen wird das ist auch schon... Du stehst deinem Onkel sehr nahe, oder? Ja. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und meinen Vater habe ich mit fünf verloren. Onkel Roland hat sich um mich gekümmert, solange ich denken kann. Er weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn er auf Reisen ist. Deshalb schickt er mir so viele Eulen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Okay, finde Roland. Zeltlager. Das machen wir natürlich. Hier dürfen wir sogar fliegen. Hoffentlich geht es Adelaides Onkel Roland gut. Sie klang sehr besorgt. Adelaide zufolge ist das Lager ihres Onkels vermutlich bei Brockborough am Fluss vorbei. Wir wahrscheinlich wieder auf Gebäude treffen und damit ist doch wohl zu rechnen. Ah, hier waren wir doch schon mal. Das ist nicht hier die Hülle, wo war? Mr. Orks Lager ist. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Das sollte ich untersuchen. Nö, ich will nicht. wir den mal schnell entkommen. wahrscheinlich blöd, weil jetzt werden wir auf andere Gegner treffen und da haben wir die auch noch dazu. Oh, welch angenehme Überraschung. Das machen wir später, das ist mein den Rätsel. Jetzt nicht mein Problem. Anhänger. Hier. Noch einen Menschen. Ganz ja. einfach. Bitte. Mr. Orks oh. Geschäftsbuch Mein Orksband hat sich mit einem Treffen einverstanden erklärt, aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Sie teilten, mit, teilten mir ihre Forderungen mit und gerieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie über ihren planen Kobold-Gag sprachen. Sie sind hinter seltenen Metallen her, zum Bohren verwendet werden können. Ich sie auf keinen Fall weiter verärgern. Sie wirken ziemlich reizbar. Und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir zur Einigung gelangen, vielleicht. Roland Oaks. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Mhm. Snahre. Die Karte, um der Spur zu folgen. Abwärts zu einer Höhle. Scheiße. Hat absolut keinen Druck auf den Ferien. Ich muss irgendwo eine Höhle geben. Abwärts, da kommt eine große so Stein, dann eine Ruine und auf der anderen Flussseite. Des Nagels und auf die andere. Wenn ich Pläne ausarbeite, erwarte ich oh, okay, von meinen okay. eigenen Verbündeten, sie nicht zu durchkreuzen. Ich erwarte nicht, dass die Leute an meiner Seite sie so nicht machen. Ich werde es mal per Wesen. mir angucken, vielleicht sollte ich mich mal bei Faltcroft nach Moldenburg schauen. Und dann in Luft, okay. Das haben wir angepeilt. Hier ist noch Wiener. Ah, da ist noch Wiener. Wenn nichts davon der Höhle ist, dann sind wir da richtig. Ich finde hier keine Höhle. Spinnetz. Okay, ich werde mich mal hier genau umgucken. Ich denke zumindest, dass das hier sein muss. Denken flippen. Joa. So. Ich gerade mal einen kleinen Blick auf die auf die Komplettlösung geworfen und herausgefunden, dass ich komplett falsch liege. Dass ich am komplett falschen Ende der Sache bin. Ähm, nicht das richtig sehe. Hier war das Banditenlager, wo wir waren. oder war das das hier, jedenfalls müssen wir hier hin, den Fluss entlang, ähm, dann nehme ich mal Schnellreisepunkt Ich hoffe da werde ich hier nicht wieder vier hier geraten geben hat ihren onkel sind wir ihren onkel sind wir suchen ach der sie hier sind wir historischer Ort. Äh, naja ist noch nicht ist ja noch nicht passiert es wird ein historischer Ort werden in zukunft so, schauen wir mal auf die Karte. Hier irgendwo muss die Höhle sein. Ich mache mal eine Markierung hin. So, Momentan. Ja, das war Momentan. Hier, Schatzkarte. in den fluss runter dann kommt eine ruine und auf dem anderen Moment, das passt eine Höhle hippie eine höhle so in die richtung müssen noch fliegen fliegt mal geradewegs drauf zu müssen noch irgendwo im Fluss kommen. Machen wir irgendwo in den Hügeln. Ach, hier ist der Fluss. Der Fluss abwärts. Muss irgendwo eine Ruine sein und oh, Gegner, so fantastisch. Ich glaube, aus der Luft kann ich auch nicht angreifen. Wie kann ich das bezweifeln, dass das kann? Bin ich auch erstmal sicher? Da haben wir eine Ruine, wenn ich das richtig sehe. Dann müsste ich hier irgendwo. Das darf die Höhle sein? ruinen von Krowth Es werden doch die hier sein Was haben wir denn hier? Ich oben in der Burg mehr Glück. Den Osenposten im Kobold. Oha. Hier muss irgendwo eine würde sein. Ich noch mal ein Besen lang Und ein Stückchen sicher. Ist das hier eine Höhle? Sieht fast danach aus, welches, als hier Wache zu halten. Schluss. Ach so, wir sind bei den Ruinen auch gleich angekommen. sind noch weiter unten. Wo so könnte es sein? Oh, ein schmackhafter Pilztopf hätte jetzt was. Das sind einige Ruinen? Und nicht eine Höhle. Hier sahen auch schon mal besser aus. Ich bin total blank. Okay, gegenüber von der Ruine in einer anderen Ruine. Hier. ja ich habe übrigens auch mal hier skillpunkte ausgegeben das dafür dass wir hier ein zweites so Rad haben ich, sage mal, ich zeige es euch mal bei den talenten Da habe ich gefunden dass man hier genau das Zauberset wird hinzugefügt. Welchen Talentpunkt für ausgegeben. gegeben? War ich so frech? Jetzt muss man hier einmal runterscrollen. Dann hat man da zwei. Nee, dann Hexenhut. Okay. Das ist nicht wofür wir kamen. Der sieht wenigstens immer nach was aus. Naja, von hinten nicht mehr so. Könnte man ja fast tragen. ich gebe es mal hier Nein. Helm wir können mal bei der Weihe. wenn wir schon mal da sind muss hier irgendwo eine Höhle sein. Ein Ruinen über den Fluss. Das ist leider keine präzise Beschreibung. Hier ist eine Merlins Rätsel. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Mhm. Reveglio. Sehr enge feuerschale. Nick sent no net fire shot Wohl gelebt hat. Auch die falsche muss Muß die richtige. Na, da ist ein in den Ruin. Ah, wir sind hier richtig. Hier steht nämlich betritt den Auch nicht zu Außen passt eine Kuh da. das haben wir schon drei gemacht da ist die Kiste Nee, da blicke ich es nicht Okay. Ja, der hat es ja mit Kobolden gedealt, deswegen werden wir hier wahrscheinlich richtig sein. Zutaten. Betrachtet außen bis der Gruppe, das scheint irgendwo das zu sein. Prüfung mehr. Niemals. Nicht, dass ich ins falsche Reingehe. Ich sage ja immer, Reisen, Reisen erweitert den Horizont. <lacht> <lacht> so hence seen Das verbirgt allerhand Geheimnisse. Eine Leiter, die brauche ich. Mhm. du? Support. Wenn wir gleich mal gucken. Oh, Kacke. Okay. Darf hinten nicht runterfallen. Okay, ich sehe die, die Gegner gar nicht. Ich hoffe, dass wir nicht bloß da rein gehen. Soll das Einfach ausgerichtet. Oh, das war Schmerz! Das war Ich Ich bin einer! Hm? Ich bin nicht elegant! Ach, das ist mir ah, wo das? sind voll. Da müssen wir was wegschmeißen. Wir brauchen ja eigentlich nur eins von dieser Sorte. Das Outfit können wir ja dann beliebig ändern. Ja, hier können wir alles, was wir hier besessen haben. Die müssen wir noch freischalten. Ah, warum haben die kubel den Schuh in Form? Ah, hier ist doch das, was der Jünder will, die mir beschrieben wurde. Saat zumindest auf der Karte ganz so aus. Was finden wir wohl hier? Ah, erkunden Sie den Außenbus der Beurteilung. Oh, nee, wir sind richtig. Rebellion! Aha. Geld.